So, das ist der Nachteil vom Homeoffice. Ähm, da kann immer mal ein bisschen was dazwischen kommen. Ich mache hier weiter. Also, was man sich merken sollte und ganz wichtig sich merken sollte, ist, dass die sensorischen Signale die, oder unsere Wahrnehmungen letztendlich keine 1 zu 1-Abbildungen der tatsächlichen Welt sind und dass die Wirklichkeit und die Realität, die ich es hier genannt habe, eben durchaus einmal auseinanderklaffen können. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, dass das aber eigentlich kein Mangel in der Wahrnehmung ist, sondern eigentlich sogar das sensationell Gute bei der Wahrnehmung, dass wir nämlich sinnvoll die Signale interpretieren und sie nicht einfach nur tump wahrnehmen. Und diese sinnvolle Interpretation, die ist zu 99 hilft die uns super uns in der Welt zurechtzufinden und bei 1% führt das dann zu irgendwelchen Wahrnehmungstäuschungen, die uns dann vielleicht einmal auf die falsche Fährte locken könnten, aber wir können froh sein, dass wir in 99% der Fälle super reagieren. Ähm, was noch einmal erwähnt sein soll ist, dass was wir jetzt hier mit Extrarezeption und Propriozeption bezeichnet haben, nicht das gleiche ist, was wir in dem internen Modell als externe und internale Welt bezeichnet haben. Ähm, der Zustand S0 ist sozusagen in der Außenwelt, in der in, in der externalen Welt und der Zustand S0' in dem Modell ist in der internalen Welt und alles was und, und diese Transformation geschieht über unsere Sinnessysteme und auch der tatsächliche Zustand, sagen wir mal unseres Muskels, unseres Oberschenkelmuskels, ist ein Zustand, ein externaler Zustand in der äußeren Welt und wir nehmen ihn nur über unsere Sinnessysteme, in dem Fall hier über unsere Spannungsrezeptoren wahr und in unserer Wahrnehmung ist dann ein angespannter Muskel in der internalen wahrgenommenen Welt. Okay, so. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Wahrnehmungsinhalte durch die Transformation durch unsere Sinnensysteme dann in einer einheitlichen Sprache vorliegen, in der Sprache der Neuronen, die irgendwie mit elektrischen Impulsen kodiert ist. Und weil wir unsere ganzen Sinne, ähm, Sinneseindrücke in dieser Sprache kodiert haben, können die miteinander ja, kommunizieren, sagen wir mal. Ähm, und das ist auch ganz gut so, <lacht> weil dann kann ich zum Beispiel feststellen, dass etwas was ich gehört habe und etwas, was ich gesehen habe, ein und dasselbe Ereignis sind. Und darauf möchte ich in dem nächsten Schnipsel einmal eingehen, nämlich, das nennt sich die Integration. Und bei der Integration spielen zwei verschiedene Mechanismen eine Rolle. Zum einen die zeitliche Integration. Das bedeutet also, wenn ein Ereignis, zu verschiedenen Zeitpunkten in unser Sinnesystem eintritt und da verarbeitet wird, wie kriege ich das hin, dass das doch als ein einziges Ereignis zu einem einzigen Ereignis integriert werden und was sind da die Grenzen? Und zum zweiten zwischen verschiedenen Sinnesystemen, wie kriege ich da eine Integration hin, dass das Ganze ähm, tatsächlich sich um ein, ein zusammenhängendes Ereignis Handelt. gut. Also ähm, die sensorische Integration ist die Zusammenführung der von den Sinnessystemen eingehenden Signale und das Ziel ist es, eine möglichst widerspruchsfreie Wahrnehmung der Zustand des eigenes, eigenen Körpers und der Umwelt herzustellen. Das zeitbezogene Integrationssystem möchte ich jetzt anhand von einem kleinen Videoschnipsel erklären. Herzlich willkommen zur heutigen Bewegungswissenschaft vorlesung zum zeitbezogenen Integrationsproblem. Liebe Studierende, schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute behandeln wir das zeitbezogene Integrationsproblem. Zu Beginn habe ich ein kleines Video für euch, welches die Problematik ganz gut veranschaulicht. Hallo Kollegin, schön, dass wir heute wieder gemeinsam Zeitnehmer machen dürfen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit heute. Hast du deine Stoppwo schon parat? Klar, ja, ist alles schon vorbereitet. Deine auch? Ja, ich habe meine auch schon hier. Dann kann es ja losgehen. Die Sprinter warten schon. Auf die Plätze, fertig, los! es sein, dass die Zeiten von den beiden so unterschiedlich sind? Die sind doch gleichzeitig ins Ziel eingelaufen. Hm, ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen gelaufen ist. Ist deine Stoppuhr vielleicht kaputt? Oder hast du vielleicht einfach zu spät auf Start gedrückt? Quatsch, ich starte halt dann, wenn ich den Knall höre. Oh nein, ja dann weiß ich schon, warum die beiden Zeiten so unterschiedlich sind. Du darfst doch nicht auf das akustische Signal hören. Weißt du nicht, dass der Schall viel länger braucht, bis er den Weg von der Startklappe zum Zeitnehmer zurückgelegt hat, als das optische Signal? So, das war eine typische Situation für das zeitbezogene Integrationsproblem. Nun schauen wir uns das etwas genauer an. Wenn also die Klappe zugeschlagen wird, kann ich das sowohl akustisch als auch visuell wahrnehmen. Das visuelle Signal braucht in dem Fall 170 Millisekunden für die Verarbeitung im Gehirn. Das ist also die Zeit vom Auftreffen der Lichtwellen auf der Retina bis zur Wahrnehmung des Signals. Das akustische Signal, also der Schall, braucht je nach Entfernung jedoch unterschiedlich lange von der Schallquelle bis zum Ohr. Dafür geht die Verarbeitung der Schallwellen schneller, weil das ja auch nicht so kompliziert ist. Dies dauert 140 Millisekunden. Hat jemand eine Idee, Weshalb das jetzt ein Problem sein könnte? Naja, ich denke, dass das Problem darin besteht, dass die beiden unterschiedlichen Signale je nach Entfernung dann zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im Gehirn ankommen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ungünstig, wenn ein Zeitnehmer auf das visuelle Signal achtet und der andere auf das akustische, weil sie dann ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten starten da hast du vollkommen recht. Nur bei 10 Meter Abstand werden akustische und visuelle Reize genau gleichzeitig wahrgenommen. Zu den 140 Millisekunden für die Verarbeitung des Schalls kommen dabei noch 30 Millisekunden für den Weg bis zum Ohr. Das macht dann 170, genau wie für den visuellen Reiz. Die 10 Meter nennt man auch den Horizont der Gleichzeitigkeit. Also entweder müssen sich die beiden Zeitnehmer auf 10 Meter Abstand stellen oder auf ein Signal einigen. Da die Zeitnehmer aber an der Ziellinie stehen müssen und es ja keinen 10 Meter Sprint gibt, gilt in der Leichtathletik das visuelle Signal, also der Moment, in dem die beiden klappten Klappenteile aufeinandertreffen. In der Leichtathletik gibt es aber auch noch eine weitere Möglichkeit, das Startsignal zu geben. Weiß jemand, was ich meine? Und wisst ihr, worauf man dabei achtet? Ja, da gibt es den Startschuss und es wird auf den Rauch aus dem Pistolenlauf geachtet. Ja, genau. Schauen wir noch einmal kurz zu unseren beiden Zeitnehmern zurück. Oh, dann habe ich das bisher mal falsch gemacht. Mir ist das selber noch nie so wirklich aufgefallen. Müsste man das nicht auch im Alltag auf das merken? Nein. Das zeitbezogene Integrationsproblem ist die menschliche Wahrnehmung von alleine. Alles, was innerhalb eines Zeitraums von 30 Millisekunden passiert, wird als gleichzeitig akzeptiert und zu einer sinnvollen Wahrnehmung zusammengesetzt. Zum Beispiel beim Schnipsen merken wir ja auch nicht, dass die Schallwahrnehmung früher ist als die visuelle Wahrnehmung. Ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Einblick in die Relevanz dieses Themas gegeben. Als Abschluss hätte ich noch eine Frage. Fällt euch noch ein weiteres Phänomen ein, bei dem wir das Integrationsproblem immer wieder bemerken können? Keine Idee? Dann hier noch ein kleiner Tipp. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bin mir jetzt nicht so sicher, inwieweit das Video dazu beigetragen hat, das Phänomen komplett zu verstehen. Ich wiederhole es noch mal ganz kurz. Wir haben hier also einen Zeitstrahl und die Starterklappe und die visuelle Wahrnehmung, also der Transport des Signals zum Auge geschieht in Lichtgeschwindigkeit und das ist 0 Millisekunden, also so quasi sofort für alle Entfernungen, egal wie das Auge von der Klappe entfernt ist. 170 Millisekunden dauert es bis zu der zentralen Verarbeitung und dann nehmen wir das Ganze wahr. Wenn unser Ohr direkt an der Klappe ist, dann ist schon nach 140 Millisekunden ähm, die Wahrnehmung da und dann haben wir hier eine, ups, ich muss den Laserpointer anmachen, haben wir hier halt eine kleine Differenz. Ähm, wenn das Ohr 10 Meter entfernt ist, dann haben wir keine Differenz, sondern nach 170 Millisekunden treffen gleichzeitig zentral, ähm, sind zentral gleichzeitig visuelles und akustisches Signal verarbeitet und wenn man aber 100 Meter entfernt steht, dann braucht der Schall 300 Millisekunden bis zum Ohr und ähm, dann ist er 440 Millisekunden erst zentral verarbeitet und das ist dann natürlich ein Unterschied. Der äh, beim 100-Meter-Lauf schon mal ein relativ wichtige ähm, Zeit, ein wichtiges Zeitintervall darstellt, was im Eignungstest den Unterschied machen kann zwischen bestanden und nicht bestanden. Und deswegen sollte man sich also nicht auf sein Ohr verlassen, wenn man als Starter an der Ziellinie steht. Und nebenbei, ähm, da gelingt dann auch die zeitliche Integration nicht so wirklich, sondern da nimmt man tatsächlich den Unterschied auch wahr und bei 100 Meter Entfernung wird man also zuerst sehen, dass die Klappe zugeht und erst dann ein bisschen später merken, dass der Schall ankommt. Okay, ja das haben wir jetzt nun schon alles gehabt. Das heißt, je nach Ausbreitung und Verarbeitungszeiten laufen Signale, die zu demselben Ereignis gehören, in der Regel zu unterschiedlichen Zeitpunkten zentral ein. Die menschliche Wahrnehmung hingegen löst aber dieses Zeitproblem dadurch, dass sie, da hat sich so die, das Zeitintervall von 30 Millisekunden in der Wissenschaft durchgesetzt, dass sie alles, was innerhalb von 30 Millisekunden passiert, sozusagen zur Gegenwart zusammenfasst. Alles was davor passiert ist, ist Vergangenheit und alles, was dann später passieren wird, noch Zukunft und die Signale werden dann zu einem passenden Bild zusammengezogen. Gut, aber es gibt eben nicht nur die zeitbezogene Integration, sondern auch die multisensorische Integration. Das heißt, ich muss Sachen, die von verschiedenen Sinnesystemen gemeldet werden, irgendwie zusammenfassen zu einem Ereignis. Aus den wahrgenommenen Signalen aller Sinnesysteme muss auf ein Ereignis geschlossen werden, wenn es dann eins ist und kleinere Widersprüchlichkeiten zwischen den wahrgenommenen Signalen werden angeglichen. Und auch hier gibt es ein kleines ähm, Lehrvideo, dieses Lehrvideo gibt es oder gab es zumindest, als ich diese Folien hier erstellt habe, auch auf YouTube zu sehen. Und ihr könnt oben rechts den kleinen Link klicken und dann kommt ihr zu einem Video von BBC2. Das ist natürlich ähm, ja, professioneller gemacht als das, was ich euch für das zeitbezogene Integrationsproblem präsentiert habe. Schaut es euch einfach mal an, bevor ihr hier weitermacht, indem ihr da oben auf den Link klickt. Das war also der McGurk-Effekt und um ihn nochmal zusammenzufassen, <lacht> visuell sehe ich eine Person, die ga ga ga macht. Ähm, auditorisch höre ich eine, ähm, eine Person, die ba, ba, ba sagt. Und was mir dann tatsächlich, ähm, was ich wahrnehme, ist, dass eine Person da, da, da sagt. Das ist sozusagen die Kombination aus ga, ga, ga und ba, ba, ba. Auch das ein interessantes Ding und normalerweise ist es so, dass sich visuelle und akustische ähm, Rückmeldungen oder sensorische Informationen ergänzen und dass wenn ich also irgendwas nicht so wirklich gut verstanden habe, ich über die Mundbewegungen das ergänzen kann und dann vielleicht trotzdem den Sinn verstehen kann, wie gesagt zu so 99 ist das eine, ein sinnvoller Mechanismus und dieses eine Prozent ist, wenn man dann zu Psychologen ins Labor kommt, die einen ja ich sag mal verarschen und dieses Bild und den Ton ähm, trennen voneinander und anders machen und dann kommen eben so interessante Geschichten raus, so interessante viel Fehlwahrnehmungen wie dieses da da da. Also nochmal ein Merke, Wahrnehmung findet im Kopf statt und Wahrnehmung hat einen konstruktiven Charakter. Das heißt, wir konstruieren uns ähm, unsere Wirklichkeit, Dazu noch ein kleiner Selbstversuch. Ähm, fixiert einfach mal ähm, das Kreuz mit eurem rechten Auge und haltet das linke Auge einfach mal zu. So und wenn ihr dann ein bisschen die Entfernung variiert und immer, ups, habe ich jetzt falsch rum gemacht, so ne, und wenn ihr das Kreuz fixiert und den Abstand zum Bildschirm variiert, dann werdet ihr feststellen, dass irgendwann einmal dieses Smiley einfach komplett verschwindet und stattdessen es einfach nicht mehr da ist, sondern nur das Kreuzmuster da ist. Das hat was mit dem Sehnerv zu tun und das erkläre ich euch im nächsten Schnipsel, wo es um das visuelle System geht.